Hey Freunde! Willkommen zu einem weiteren random Steam-Game! Heute wird's mal wieder Zeit für ein Rhythmusspiel, denn heute spielen wir NEON BEATS! Die Musik geht schon richtig ab und irgendwie erinnert mich dieser Cursor an Usu. Und äh, ja, ich habe keine Ahnung was ich für ein äh, Spiel war, auf jeden Fall ist es ein Rhythmusspiel und äh, wir fangen einfach an und direkt mit dem Tutorial. Gucken wir uns das gemeinsam mal an. Genau, das ist ein Sidescrawler-Rhythmus-Spiel, soweit ich weiß. Und das ist etwas laut. Aber das kennt man ja bei mir, dass ich immer alles auf zu laut habe. Okay. Also wie bei Geometry Dash kann man sich hier so drehen, aber man kann doch nach links und rechts. Geometry Dash geht immer nur in eine Richtung. Das ist ein bisschen mal gespielt. Okay, Wall Jumpen kann man. Ja, okay, interesting. Join, join, oh, Muss man immer in die Richtung drücken, oder? Ah, ne, muss man nicht. Man kann doch einfach nur Leertaste halten und das passt schon. Ah. Boing. Boing. Okay, easy, easy. Hier haben wir noch so ein paar Krallen, die uns rüberschleudern. Achso, wir müssen uns erstmal festhalten. So. Okay, interesting, interesting. Boah. <lacht> ich will nicht sterben? Das ist ein Trampolin? Ja. Boah, oh, die sind ein bisschen komisch. Aber man muss gedrückt halten, damit die richtig funktionieren. Okay, alright, alright. Und schau mal, schauen, was wir hier haben. Eine Musiknote für irgendwas. Die Plattform, die verschwinden nach einer Zeit. Wie bei Mario. Ding, ding, ding. Und es ist weg. Uh, uh. Easy. Geschafft. Simple, basic. Okay, das war das, das, war das erste Lied, der erste Song. I guess. Ähm. Was gibt's ja eigentlich eines Beat Fever, Und das war's. Aha. Spielt acht Level. Das Spiel ist übrigens kostenlos, soll ich mal geme gemeint haben. Oder oh, ist kostenlos einmal? Ja, das Spiel ist kostenlos, hat aber noch ein paar Packs, um es zu erweitern. Okay. Wir spielen aber so lange, bis es vorbei ist. Genau. Keine Ahnung, wir machen einfach ein bisschen und dann schauen wir einfach mal. Aber ein bisschen erinnert mich das Spiel so ein bisschen an Geometry Dash. Du nur halt als voller Plattformer, statt einfach nur ähm, nach dem Beat zu springen, sage ich mal. Auch wenn Ge Geometry Dash schon ein bisschen anders ist als das, aber ich bin niemand, wo wirklich viel Geometry Dash gespielt hat. Egal, reden wir über was anderes. Und zwar über diese schönen Neon-Effekte hier. weil die sehen schon ganz schick aus, muss ich zugeben. Ich mach mir mal hier rüber. Ich weiß nicht, wo es lang geht, aber das wollen wir natürlich herausfinden. Und ich schätze mal, wir sollen alles einsammeln, oder? Oh, verdammt! Zählt das da oben jetzt als eingesammelt? Ich glaube nicht, oder? Doch, es zählt... Okay, wenn man stirbt, ist es egal, aber es zählt trotzdem als eingesammelt. Okay, das ist gut. Die Musik ist nice. Die Musik ist ganz chillig. Passt zur Atmosphäre. Auf jeden Fall. Wow! Wow! Wow! Okay, okay, okay. Irgendwie muss er an diesem Orangenen immer an wie Portal denken. So ein orangenes Portal oder sowas. Auch so ähnliche Farben. Aber okay. Grafik ist natürlich sehr simpel. Ist einfach nur ganz viel Licht, die Licht, die Shade drauf. Und das ist halt so die Grafik. Aber ist ja nicht schlecht, meine es ist Rhythmus man muss ja nicht so krasse Grafik haben. Okay. Ja, die ersten paar Level sind noch ziemlich easy, aber das sollen sie auch sein. Verdammt! Sag ich und sterbe. Hä? Moment. Da habe ich das Trampolin hier ja nicht richtig benutzt. Wie benutze ich das hin? Da erstmal drauf. Ah, vielleicht muss ich mich muss ich mich dann noch hochbouncen an der Seite hier. So, genau. Damit ich dann hier einen Walljump. Ja, ich muss dann Walljump machen, okay. Ah, ja, genau. Walljump hier auch. Und jetzt müssen wir nur noch abwarten. Hier müssen eigentlich noch Stacheln an den Dingern hin, aber.. Na gut. Oh, da waren Stacheln. Aber so haben mich erwischt. Ja, das da ist Geometry Dash müsste ich bei einem Tod das ganze Level nochmal von vorne machen. Sorten was. Wow, da war wirklich was. Oh nein, wieder so ein 100 Das ist wirklich ein... Das, das ist weniger ein Rhythmusspiel, spiel es ist mehr ein... Äh, Jump'n'Run, run würde ich mal behaupten. spielst bisher mehr ein Jump'n'Run als äh, Rhythmus. Definitiv. Aber vielleicht ändert sich das. Ich hab keine Ahnung. Oh, okay, ich bin zumindest nicht gestorben. Immerhin. Haben wir uns einmal das Positive das gesehen. Ah, Wenn es zumindest gibt. Okay, okay, okay. Und das schleudert mich nach oben, was mich hier rüber was mich zum nächsten Raum bringt. Und ich bin durch. Beginner! Von drei war da gab es im Tutorial auch noch mal ein paar. Die nee, hier fehlt mir eins. what? Ich guck noch mal ganz durch. Right, ich glaube, ich habe es gefunden. Und zwar hier hoch, genau. Man kann hier nämlich hoch. Und ich wette mit euch, dass ja, war klar, dass hier oben das Ding ist. Aber man muss leider sterben, wenn man es findet. Wo <lacht> ich das überlebt habe. Okay, war ja noch viel im Level. Ja, ich stelle das mal lieber aus. Warte was? Ich muss alle in einem Durchlauf finden? Nein, oder? Jetzt wirklich? Oh Gott. Oh. Okay, ich habe einen Catch 'em all achievement bekommen. Jetzt hat es nämlich ja jetzt hat es gezählt. Wunderbar. Okay, auf zu Level 2. Mal gucken wie lange wir spielen. Ich werde auf jeden Fall jetzt hier die Reihe an Level schaffen. Und hier leuchtet alles so viel, wow. Was geht denn hier ab? Oh, die Plattform wird immer kleiner. Das ist das alles wirklich gruselig. Okay. Aha. Die schieben sich immer in eine andere Richtung. Okay. Interessant. Auch wieder aufpassen. Okay. Ich wusste gerade den Rhythmus nicht. Hä? Okay, okay, okay. Äh, ich habe immer noch ein bisschen Angst wegen den Noten, die fehlen immer noch. Und was ist hier für ein Fahrstuhl? Was da war was nix. Äh, da war nix. Äh, oh, coole Musik. Äh. Schwierig. Oder einfach nur. Ach hier, okay, einfach nur schwingen. soll also keinen Schwung aufbauen. So, einfach nur schwingen. Alright. Okay. Und. Boom. Jetzt wird es richtig Geometry Dash. Okay, da unten. Hier ist eins von den dreien. Ich weiß nicht, ob ich jetzt alle finden werde in dem Spiel, aber ich habe auf jeden Fall ein paar schon mal gefunden. Ah, das ist cool. Wenn ich gut drin wäre, dann wäre es cool. Boing. Und boing. Weiter geht's. Nein! Hä? Was? Einmal soll ich doch timen? Hä? Doch vorher sollte ich doch überhaupt nicht. Total seltsam. So, gehe ich jetzt langsam an. Auch wenn die, e die Musik so episch wirkt. Ja. Ne? Und... Ich hab das Gefühl, ich habe auf jeden Fall was verpasst. Naja, was soll's. Ha! Ach so! Ja, da hätte jetzt noch was sein können. Naja, jetzt ist zu spät. Oder? Ja. Okay. Okay, das ist cool. Das ist cool. Moment, da können noch was hinten sein, oder? Was meint ihr? Ja, zwei von drei. Aber ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen vorbei und ich kann sagen Bye bye zum dritten melodie ei, ei, ei, ei. Keine Ahnung, ich habe, ich habe irgendeine. Melodie Oh. Okay, das muss ich timen. Weiß aber nicht genau, wie ich das mache. Was zum. So? Okay, eigentlich wäre ich schon früh gestorben. Ich weiß nicht, wie ich das über überlebt habe so lange. Und hier muss ich Schwung aufbauen, sonst geht's nicht. Ey! Hey, jetzt tisch einfach ohne mich ab! Nein, Papier! Hm? Das ist schwierig, der Jump. Oh warte, andere Idee verdammt aha jetzt habe ich es geschafft was geht jetzt wieder ab blum, blum, blum, blum. Oh. Oh. knappes ding du knappes ding ist nichts mehr nee, scheint nicht so äh. Ah. okay geht manchmal auf und zu wie ein Auf-Zu. aufzug ja. Aber das hatten wir doch schon. Oder ist es jetzt schwieriger? Das ist auf jeden Fall ein bisschen anders. Ja, das ist auf jeden Fall was anderes. Oh, jetzt ist wirklich viel Geometry Dash. Nein, das ist vorbei. Expert. Nein, mir fehlt eine Melodie und Damit muss ich alles neu machen. Alles neu einsammeln. Das ist blöd. Wir hatten Spaß auf sowas. habe damit keinen Spaß, das zu machen. Okay, ein Level bleibt noch übrig. Und das ist Level 3. Das mache ich jetzt auch noch. 100% Naja. Ich will mir das Spiel ein bisschen anschauen und. Ja. Das hier ist anscheinend das letzte Level, außer halt die Level vom DLC. Aber ansonsten ist das hier anscheinend das letzte Level. Und äh okay. Da war ich jetzt aber einiges du. Wirkt auf jeden Fall schon mal wie ein krasser Bossfight. Wow! Okay, das ist das ist richtig episch. Epic. Du, du, du, oh. Was, da war kein einziger Checkpoint? Da hätte man ruhig einen Checkpoint reintun können. Ganz ehrlich in diesem Level. Ich meine, ja okay, du sollst alles in einem machen, das kann ich nicht verstehen, aber trotzdem das. Ja, die Sch sehen, was ich meine. Muss ich alles neu machen? Wie viel Geduld hat man da bitte? Weiß ich nicht. Ja, toll. Man springt übrigens immer gleich, viel, gleich hoch. Egal ob du jetzt gedrückt hältst oder nicht, man springt immer gleich viel. Gleichmäßig. Also auch wenn ich ganz kurz drücke, springt das richtig hoch. Ist auch ein bisschen verwirrend. Weil man das aus anderen Spielen so kennt, dass wenn du gedrückt hältst, oder eben nicht, der was anderes macht. Jetzt könnte ich eventuell... Nein. Puh. Oh, hier muss aber ein Checkpoint sein. Ganz sicher. Verdammt. Aber das ist easy hier. Das ist easy zu bekommen. Ja, das zählt schon. Einfach eingesammelt haben und das war's. Gut, oh, was? Das riecht doch übel schnell, wie willst du... Verdammt. Das dreht sich doch übel schnell, wie willst du da durchkommen? So? Ah. Okay. Bist da ganz cool? Und endlich hatte ich meinen Checkpoint bekommen vorhin. Das war super. Oh, oh, okay. Ah, die Decke. Oh, ich hab's eingesammelt. Mehr wird nicht verlangt. Also von daher, komm. Schnell durch hier. Ah, nicht rutschen. Keine Zeit zum Festhang! Oh, den brauche ich. Auch wenn mich das jetzt den Tropfen kostet. Hat. Naja, was wollen. Das heißt, ich habe jetzt eigentlich alles bis auf eins im letzten Level. Ja, okay. Dann gucke ich das gleich mal nach. Weil, dann fehlt mir wirklich nur noch eine Sache, da habe ich 100%. Boah, die Musik geht gerade richtig ab. Ich weiß gar nicht, ob ich noch überhaupt noch hören kann. Ah. Lass mich durch! Hallo! Okay, bisschen verwackt manchmal. Oh! What the hell? Vertreibt halt. Oh Gott. Okay. Und hoch. Und verkacken. Nice. Ich, ich verstehe diese Dinger immer noch nicht so ganz. Manchmal soll man einen Schwung nehmen, manchmal nicht. Doch, ich muss noch Schwung nehmen, aber ich darf auch nicht zu viel Schwung haben, weil sonst. Hä? Aha. Äh, hoch. Äh, äh, äh, nicht sterben. Nicht sterben. Nicht sterben. Nicht sterben. Nein. Verdammt. Die Musik geht total ab, ey. Oh, das war knapp, das war knapp. Oh, oh, komm, komm, komm, komm, komm. Oh, es zählt, es zählt! Let's go, Master. Yes, only three levels. Ja, das Spiel hat anscheinend wirklich nur drei Level und wir sind durch. Wir haben damit Neon Beats durchgespielt. Ein kleines Experiment-Spiel, I guess. Das ist ganz nett. Es gibt noch hier ein DLC. Falls ihr wollt, dass ich den DLC spiele, lasst mich auf jeden Fall wissen. Ich suche jetzt noch den letzten Ding, damit ich 100% hier habe und flexen kann und äh, ja. Hier bei diesen Dingern. ich wollte ja eigentlich nicht runterspringen, weil ich dachte, hier wäre auf jeden Fall der Tod. Aber nein, hier ist doch das dritte Ding. Ich war, ich war wirklich überzeugt. da unten ist wahrscheinlich wieder der Tod. Ich sollte es gar nicht mal erst ausprobieren. So. Und äh, ja, da ist es. Alright, und damit haben wir es geschafft! 100%! Wow! Ja, also wie gesagt, mein Fazit ähm, war ganz in Ordnung, war ganz nett für so ein ganz kleines, äh, kostenloses Spiel, was du so auf Steam und auf dem Handy downloaden kannst, habe ich vielleicht noch nicht erwähnt, aber ne, <lacht> so sieht's aus. Ähm, ich finde es ganz nett, ich fand es ganz in Ordnung und falls ihr noch mehr davon sehen wollt, lasst es mich wissen, dann kaufe ich vielleicht auch noch für, ich glaube, 3 Euro oder so den DLC A Beat Further mit 4 bis 8 Level, also von Level 4 bis Level 8, soweit. weit. Ne, das war ich meine. Auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei dem nächsten Random Steam Game. Bis dann und ciao.